Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So, wir gehen zu Logan und hauen zum Fallen aufs Maul. Bist du Logan? Nein, das ist Miguel. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkungen und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Ignatz. Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. das hat mir ihn was. zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur oh, <Sau>. Ravens-Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Du arme Sau. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du nehme ich an. Mit den Piraten übers Meer. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Genau. <lacht> Klar gibt es Verbindung. Man kann rüberklettern, Bergsteigen und so. Wann werden neue Leute angefordert? Ja, wenn drin welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Okay. Weitermachen, Miguel. Du machst eine sehr wichtige Arbeit. Lass dich bloß nicht davon abhalten. Jetzt muss ich Logan finden. War das der Typ am Eingang? Ich weiß es gar nicht. Wäre auf jeden Fall logisch, denn da am Eingang tummeln sich auch die so Ne, das ist Sancho. Was hat er gesagt? Wo ist äh, Logan? Äh, Scheiße, steht da gar nicht. Ich höre die Goblins schon. Ich wusste doch, dass da Goblins sind irgendwo. Vielleicht da hinten? Was, wenn ich den anderen Weg nehme? Oder vielleicht hier? Da ist er doch. So, was? Schwickelig. Okay, da ist zumindest ein Bandit. Das ist Edgar. Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale gekotzt Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Hm. Also wenn ich Franco umlege, bin ich dann Anführer oder was? Wäre ein Kinderspiel mit Magie. Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. <lacht> ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Nee, danke. Mit Blutfliegen, Stacheln habe ich nichts am Hut. So, hier ist nichts. Logan, Logan, wo ist denn Logan? Ich höre schon wieder die Goblins hier. Wo sind denn die? Da! Huch, jetzt habe ich angegriffen. Egal. Hat sich nicht gejuckt. So, was haben wir denn hier? Eine Truhe. Hm. Und die ist natürlich abgeschlossen. Geil, dass so primitive Truhen vom, von diesem antiken Volk auch mit einem ganz gewöhnlichen äh, Schloss versehen sind. Echt witzig, was sie alles schon damals hatten. Ja, richtig Hightech. Oh, fuck, ey. Ich hab nur einen Dietrich. Es ist so nervig mit nur einem Dietrich. Links, links, rechts, rechts. Sauber. Ja, ein mana hier. Yes! Vielleicht sollte ich mal bei der Gelegenheit schlafen. Mir fällt gerade ein, dass ich kaum Mana habe. Habt ihr eine Schlafmöglichkeit zufällig? Nee? Schade. Ja, auch nicht. Scheiße, ey. Wo ist denn dieser Logan? Ja, Standbild. Muss sein, einmal pro Folge. Das zwingt notwendig, sonst stimmt irgendwas nicht. Bin nochmal zurück. Vielleicht muss ich doch auf die andere Seite, also den anderen Weg nehmen. Ich quatsch nochmal mit Franco, vielleicht kann er mir nochmal sagen, wo Logan ist. Nee. Scheiße, er hätte sich mal besser aufgepasst. Und jetzt wird es auch noch dunkel oder wie? Ist es echt schon so spät? Ist der Logan zufällig hier? Ach, da ist er doch. Da ist er doch. Kann ich bei dem Pennen. Ich sehe nämlich einen Scheiß. Nein. Das ist keine Pennmöglichkeit. Alter, also ich sehe nichts. Nee, bei dem kann man nicht schlafen. Schau an, ein neues Gesicht. Willst du nur im Weg rumstehen oder bist du gekommen, um mir zu helfen? Franco schickt mich. Er meint, du kannst Hilfe brauchen. Also, was gibt's? Die Sumpfhaie kommen mir ein bisschen zu nahe. Wird Zeit, ein paar von ihnen zu erledigen. Was kriege ich für meine Hilfe? Franco lässt dich hier verschimmeln, wenn du nichts tust. Wenn du ins Lager willst, musst du schon mit anpacken. Nur mit Worten kommst du hier nicht weiter. Außerdem kann ich dir zeigen, wie du die Viecher ausweiten kannst. Aber bild dir ja nicht ein, dass Franco dich direkt ins Lager schickt. Nur weil wir beide hier ein bisschen Spaß mit Sumpfhaien hatten. Es gibt Leute auch, hier draußen, die warten schon eine ganze Weile darauf, reinzukommen. Und der Nächste, der reinkommt, bin ich. Und wehe nicht. Ja, was willst du dagegen tun? Zeig mir, wie ich Tiere ausnehmen kann. Wenn du was über Blutfliegen wissen willst, geh zu Edgar. Der Mann hat Ahnung davon. Oh, und wenn du Summfeier oder Echsen ausnehmen willst, musst du wissen, wie du Felle und Zähne reißen kannst. Das kann ich dir zeigen. kostet mich das Lernpunkte. Ja. Das war so klar. Nee, danke. So, ich, ich komme später ich... wieder. Ja, lauf du nur weg. Ich werde hier stehen und alles aufhalten, was zu dich drankommt. Jetzt hören mal auf, rumzuholen, Ich bin doch gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz schlafen gehen, denn es ist schon viel zu dunkel hier. Ich sehe echt null. Hoffentlich laufe ich nicht gleich in so einen Sumpfheil rein. Da hinten ist Miguel. Okay, gut. Hello, Darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Wo kann ich hier schlafen? Ich find's ja geil, wie sie im Dunkeln einfach weiterarbeiten. So komplett ohne Licht, ey. Das ganze Lager hat null Licht. So. Da, da ist ein Bett. Da, sommer mal. Oh, Herrlichkeit. Licht. Ich fühle mich so erleuchtet. So, und jetzt hauen wir den Sumpfein auf die Fresse. Oh, da ist eine Höhle. Cool. Warte. muss ich jetzt aber speichern? Wahrscheinlich ist da wieder so ein Schattenläufer oder so drin. Ach nee. Hallo, wer bist du denn? Tom. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was mhm. ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich habe für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Esteban. Juan, Ramon ich war gerade dabei, Spanier. mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und habe Fisk, Uno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn es dem Mann rausfindet, dass ich den Anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Hm. Ich hätte auch hier schlafen können. Hätte ich die Höhle nur gesehen. Oh, dann müssen wir auch uns auch um das Problem kümmern. Ja, aber was ist nun mit dem Namen hier, ey? Oder die Spanische Flotte. So, let's go! Lass uns so ein Feuer angreifen. Du hast begriffen, wie du hier weiterkommst. Gefällt mir. Psst. Hörst du das? Ja, ich höre sie. Nee, das Räuchte war nur mein Magen. Und was machen wir jetzt? Sie kommen. Sie haben Appetit auf ein happen Menschenfleisch. Wollen wir doch mal sehen, wer hier wen fressen wird. Auf geht's. Okay, darauf doch. Da. da ist ja schon einer. Oh. Wow. So, das war's mit dir. Warte, Da ist nichts zu holen. <lacht> Wie episch die sterben, ey. So richtig voller Dramatik. Da ist ja noch einer, ey. Wie viele sind denn da? Ey, der braucht meine Hilfe gar nicht. Nur tote Sumpfei sind gute Sumpfei. Das wird ihren Brüdern eine Warnung sein. Alles klar, gibt's noch was zu tun? Sonst hau ich mal wieder ab. Mach das! Wenn du noch was lernen willst, du weißt, wo du mich finden kannst. Der braucht doch meine Hilfe gar nicht. Der macht die instant down! So ein scheiß Heuchler, Alter. Und dann holt er mir einen vor. Ups, scheiße, ich habe nicht genug Mana. Dann holt er mir einen vor, dass er hier äh, gefährlich lebt. Also ich bitte dich. Wenigstens war das eine einfache Quest, waren fast geschenkte Erfahrungspunkte. Da kann ich auch direkt mal Franco wieder berichten, wie heldenhaft ich die Zoom-Pfeier niedergekloppt habe. Ich habe Logan geholfen. Okay, du hast gegen die Sumpfhaie gekämpft. Du bist zu gebrauchen, zumindest mehr als die meisten Typen hier. Ach, wenn du wusstest. Also, kann ich jetzt ins Lager? Pass auf, es gibt nur noch eine Sache, für die ich dich brauche. Vor ein paar Tagen habe ich Edgar in den Sumpf geschickt. Er sollte mir eine alte Steintafel besorgen. Aber seitdem hat er sich nicht mehr blicken lassen. Sieh nach, was er treibt und bring mir diese verdammte Steintafel. Alles klar. Den Edgar habe ich auch schon getroffen. Ja, und wenn er aufmuckt, dann berate ich ihn einfach. Oh, was ist denn hier? Weinbei. Sieht aus wie eine seltene Pflanze. Scheint aber nicht so zu sein. Darkness, my old friend. So, Edgar. Was ist los hier? Franco schickt mich wegen dieser Steintafel. Hast du sie gefunden? Mann, ich habe sie nicht mal gesucht. Alles, was ich weiß, ist, sie soll in diesem alten Gebäude tief im Sumpf liegen. Und meine innere Stimme sagt mir, Edgar, halt dich fern von alten Gebäuden, die tief im Sumpf liegen. Ich werde meinen Arsch bestimmt nicht für diesen Penner Franco riskieren. Das nenne ich doch mal Arbeitsmoral. Wo ist dieses alte Gebäude noch gleich? Geh einfach links an dem großen Felsen hier vorbei. Nach einer Weile kommst du zu einem weiteren großen Felsen. Da musst du dann links oder rechts dran vorbei. Ich weiß es nicht mehr, das ist schon zu lange her. Aber die Ruine soll auf einer Art Anhöhe liegen. Ziemlich versteckt zwischen Pflanzen. Vielleicht hast du Glück und du findest sie nicht. <lacht> War schön. Na gut. Warte mal, ich kann den beklauen, mach ich mal. Komm her. Äh, ja. Okay. Den kann ich nicht beklauen. So, bei welchem Felsen? Hier, diesem oder was? Okay. Ich denke mal, dieser Felsen ist gemeint. Dann gehen wir daran vorbei. Da hinten ist ein Sumpfgolem. Hey, okay, interessant. Warte, ich kümmere mich kurz hier um den Sumpf. Da ist eine Sumpfdrohne. Fuck. Was macht die denn da? Die macht da Breakdance. So. Sumpfgolem. Ich glaube, Magie ist nicht so sehr effektiv gegen die. Ja, war klar. Feuer auch nicht so viel. Nope. Boah, fuck, Alter, was ist das denn für ein Vieh? <lacht> Leute! Leute! Ich hab da Besuch mitgebracht. Hallo? Leute, das kümmert die einfach nicht. <lacht> hat doch jetzt. Oh. Alter, der hat mich weggesmeckt. BTF! Hier, mach mal. Ich hab's <lacht> Wieder mich einfach 20 Meter weit weggeklatscht hat. Nichts zu holen. Mit so einer Überzuhälterschelle. Okay, bei Golems ist Magie nicht so wirkungsvoll, merke ich mir. Das nächste Mal sollte ich mir einfach eine Dieter-Armee beschwören, das wäre das Einfachste, denke ich. So, noch mehr Oh. Hallo, hör auf zu gehen. Hä? Mein Charakter geht einfach von alleine weiter. Ich kann nichts machen. Alter, was? Was? Was macht der da? Hallo? Hallo, hör auf. Was? Willst du mich verarschen? Der ist jetzt... Ich glaube es nicht. Jetzt hat er direkt vom Sumpfei angehalten. Danke. Danke. Mein Charakter will Suizid begehen, aber das äh, lasse ich nicht zu. Nein. So. Oh. Ich warte im Slalom. <lacht> Wie geil, die kriegt mich nicht. You're too slow. Ey. Was für eine Scheiße. Mein Charakter hat eiskalt versucht, mich, äh, mich umzubringen. Okay. Diesen Sumpfall werde ich wahrscheinlich nicht so leicht abgehangen, abgehangen bekommen. Abgehängt bekommen? Doch. Okay, sauer. Er dreht um. Alter, wie mies! Und ich habe keine Mana-Tränke mehr. So. Natürlich speicher lieber. Es war so unnötig gerade die Aktion. So. Bam! Komm her! Scheiße, der zweite kommt auch. Jetzt macht er das schon wieder. Ich glaube es nicht. Das ist richtig buggy. Naja, egal. Ich wollte ja sowieso dorthin. So. Jetzt hört er wieder auf. Richtig weird. Oh, guck mal. Hier liegt Fisch, Brot, Fisch. Wer auch immer das dorthin getan hat. Noch mehr Fisch. Yay. Ich bräuchte mal was, was die Mana wiederherstellt. Vielleicht sollte ich mal ein paar Mana-Pflanzen konsumieren, statt Tränke. Ich wette, ich habe auch genug davon. Oh fuck. Nein, noch ein Golem oder was? What? what? Scheiße, da ist noch ein Golem. Da ich sehen. Der ist aber echt gut getarnt. Screenshot-Time! Uh, oh, das sind über 2! Vielleicht brauche ich doch noch ein paar mehr Dieters. Wir sterben hier nämlich. Hallo? Machen die wenig Schaden an dem oder oh, kommt sie nur so vor? Okay, einer ist da unten. Ne, doch nicht. Das nur so aus. Aber weiter folgt mir meine Klasse. Wir haben noch so einiges hier umzubringen. Ja, zum Beispiel. Mana pflanzen. Irgendwas, was viel Mana gibt. Hier, 15. Kann ich auch sehr gut konsumieren. Ah, ja, schafft ihr es. Die sind, glaube ich, nur noch zu zweit oder so. Nee, zu dritt. Zu viert. Fünf. Okay, leben noch ganz viele. Ein Sumpfgast oder? Stirb! Nein, Das ist ein Golem! Nein! Ich wollte dich angreifen! Nein, er kommt! Okay. Der hat Angst vorm Wasser. Ich mache hier mal eine Folgenpause. Oder? Oder folgt er mir? Ich glaube nicht, dass er mir folgt. So, ich mache hier einen Folgencut, ähm, weil die auch schon wieder vorbei ist. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.